Erinnerungen im Netz präsentiert historische Dokumente, Geschichten und Erlebtes aus und über den Kasseler Osten im Internet. Mach mit, komm ins Stadtteilzentrum Agathof.